Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute habe ich einen besonderen Gast eingeladen und zwar den Herrn Wilfried Dittmann, dem wir schon zu Dank verpflichtet sind seit 14 Jahren. Er ist immer für uns da, wenn wir ihn brauchen. Hallo lieber Wilfried. Hallo Gabriel. Ja, Gabriele, <lacht> <lacht> entschuldige. <lacht> ja, ist immer, immer schwierig. Danke, dass ich euch mal wieder besuchen durfte. Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir wollten unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch mal erzählen, wie wir beide uns denn so kennengelernt haben. Wir hatten ja beide die gleiche Idee, aber ganz unabhängig voneinander. Erstmal Hallo zusammen. Ja, das ist Irgendwann kam mal der Gedanke, was anderes zu machen, als irgendwo irgendwas hinzuschicken oder zu überweisen und zu sagen, okay, man möchte gerne mal selber was machen. Mhm. Also, hab noch mal ein bisschen im Internet rumgegoogelt, geforscht, bin auf Seiten oder Armutskinderseiten gekommen ja, und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Wir müssen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern aber sagen, das Ganze ist schon 14 Jahre her. Na, da gab es äh, armut in düsseldorf und in deutschland ja noch nicht so also zumindest in den köpfen der leute noch nicht armut gab es immer schon aber eben noch nicht dieses bewusstsein für kinderarmut für mich war das auch schon vor 14 jahren sehr erschreckend was es an armut in deutschland schon gibt ja für uns auch sonst hätten wir den verein ja nicht gegründet ja, richtig. aber die spender das brauchte ganz viel Überzeugungsarbeit äh, in den ersten Jahren, um überhaupt die Menschen, äh, klar zu klarzumachen, was Armut und Kinderarmut überhaupt heißt. Ich denke, das hast du auch erfahren. Das ist richtig. So, wenn man so die ersten Termine mal wahrgenommen hat, gesehen hat, wie ja. Kinder leben, wie hm. Familien leben. Äh, es war erschreckend. Ja. Und das in Deutschland, in so einem reichen Land. Und vor 14 Jahren schon. Ja. Ich weiß, ich kann mich erinnern, wir haben ja ganz viele Familien durch dich, durch dein Forum damals kennengelernt und sind ja auch dann die Familien immer besuchen gegangen, die Frau Elbers und ich. Und da haben wir auch viel, viel Armut gesehen. Teilweise sind wir beide ja auch bei den Familien gewesen. Du hast uns zum Beispiel geholfen, Betten aufzubauen Richtig. bei Familien. Na, eben aufgrund dessen, dass du handwerklich sehr begabt bist, dass du ein großes Auto hattest und auch transportieren konntest, Ja. ja. Und äh, ich erinnere mich auch daran, dass du immer da bist, wenn wir Trödel haben. Ja? Immer Auf, wieder gerne. <lacht> aus ja, dem Keller ja, raus. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Und hier ähm, hingeschleppt und dann auch ähm, wieder zurückgeschleppt. Ja, ja. und letztendlich kommt es ja bei den Kindern an. Und das ist ja eigentlich das wichtigste ja natürlich klar ja. Ähm, bist du denn noch tätig in, in diesem metier ich bin immer noch tätig nicht mehr so viel wie früher mhm. mit euch aber immer noch dabei ja gut okay jetzt auch bedingt wegen corona da nicht mehr so intensiv mhm. sollte das ganze theater mal vorbei sein bin ich mit sicherheit wieder intensiver ja. dabei ja. weil es doch erschreckend ist was für eine armut an Kinder in Deutschland gibt Es wird immer und kann mehr. nur es wird immer mehr mhm. und kann nur jeden empfehlen mhm. Leute guckt guckt in der Nachbarschaft oder kommt vorbei zu den Froschkönigen ihr könnt alle helfen ja also ähm, wir stellen das auch fest, ne? dass äh, es mehr wird, viel mehr auch ähm, deutsche Kinder, nicht nur unsere ausländischen Mitbürger, ja, sondern äh, deutsche Kinder auch, die äh, Hilfe brauchen. Ne? Aber da sind die Familien so ein bisschen zurückhaltender ähm, und trauen sich noch nicht so ganz. Ne? Gerade Familien, wo die Väter gerade arbeitslos geworden sind und sie von einer Stunde auf die andere in Armut gerutscht sind. Ne? Jetzt gerade durch Corona ist es ja, äh, besonders schlimm, ne? dass viele einen Job verloren haben oder durch Kurzarbeit und äh, dann fehlt es an allen Ecken und Kanten. Ja. Und das leider in so einem reichen Staat wie uns. Ja. Oder hier in Deutschland. Das ne? ja. ist eigentlich eine Schande. Naja, sicher. Aber... Man muss den ersten Schritt machen. Ne? Richtig. Ja. Und äh, wir haben ja damals einfach angefangen und sind losgelaufen und äh, haben versucht äh, zu helfen. Und äh, ja, 14 Jahre mittlerweile. Ja. Mhm. Mal gucken, wie schnell die Zeit vergeht. 14 <lacht> ja. Jahre schon. Ja. ja. ja. So. Und es wird ja eigentlich immer schlimmer in Deutschland. Ja, das sehe ich auch so. so. Ja, äh, Wilfried, ähm, lass uns doch noch ein bisschen in Vergangenheit schwelgen. <lacht> ja, da wird es mit Sicherheit viele, viele Geschichten geben. Was äh, wirklich ja, tiefgründig sitzen geblieben ist, war, wir hatten meine eine Familie, die dann schrieb, äh, der Kühlschrank wäre kaputt. Mhm. So. Dann haben wir überlegt, was machen wir, was können wir machen. Wir sind dann auch noch in Verbindung getreten. Und zwei Tage später schrieb die Frau dann, ja, sie hätte eine Lösung gefunden. Und zwar, ihr Keller wäre ziemlich kühl, es gab ein paar Steine, die waren locker. Diese Steine hat sie dann entfernt und hat da ihre Lebensmittel reingestellt und ja, hat schön. gesagt, ja. äh, es würde ihr reichen. Mhm. Also letztendlich, sage ich mal, hat einem ja fast das Herz zerbrochen. Ja, ja dann haben wir telefoniert, sind mhm. in Aktion getreten und haben dann... Ein Kühlschrank besorgt. Kühlschrank besorgt, ja, ich ja. erinnere mich. Ja. ja, das ist Armut. Ja? Richtig. Ja. Und das war auch schon vor knapp 14 Jahren. Ja, das ja. war in unseren Anfängen. Ne? Richtig, ja. genau. Ja, ja, das äh, so. sehe ich auch als Armut an. Ich sehe zum Beispiel auch als Armut an, äh, vielleicht kannst du dich an die Familie, äh, an eine der ersten Familien in dem Forum äh, erinnern. Die hatten vier Kinder und die Mutter kam und in das Forum rein und sagte, ach oh, Gott sei Dank habe ich euch gefunden, vielleicht könnt ihr mir helfen. Die gab den Kindern heißes Wasser zu essen, weil die kein Geld für Lebensmittel hatten. ja, ja Damit die einen gefüllten Magen hatten. Richtig, genau. Ja? Vom Niederrhein, ja. ne? weißt ja. du noch? Ja, und ja. Ja. Oh, leider es gibt es da viele von. Ja, und viele, wo was gar nicht wissen, die sich ja. einfach nicht trauen, die sich schämen und gar nicht sagen, dass sie arm sind oder dass sie nichts zu essen haben. Ne? Ja. ja. Mhm. Oder überlege ich noch, wie viele Kinderzimmer haben wir gesehen? Ach. Haben Betten aufgebaut, sind in das Kinderzimmer rein und was hing da an der Wand? Sechs, sieben verschiedene Sorten Tapeten. Ja. Die dann teilweise noch nicht mal richtig aufgeklebt waren. Ja, ne, noch nicht mal in einem Stück. Ja, ne? ist, ja äh, haben, wir, haben wir im Laufe der Jahre viele gesehen. Ne? Ja. Oder wirklich auch Kinderzimmer, die kalt waren. Das heißt nicht kalt von der Temperatur her, sondern kalt von nur im Bett drin. Noch nicht richtig. mal ein Stuhl oder ein Schreibtisch oder geschweige denn von einem Fernseher. Hm. Oder na, Playstation. Ja. <lacht> ja, also, für, für diese äh, um Leute das, ein absolutes Fremdwort. Um das jetzt mal zu übertreiben. ja. ja? Also äh, Da gibt es Kinder, die haben noch nicht mal ein Kuscheltier. Ne? Richtig. Genau. Matratzen, Reiß, wie viele Jahre alt, Teppich, ja. um ja. Gottes Willen. Wie viele Kuscheltiere haben wir verschenkt. Ja. Ne? Obwohl, da gibt es ja dann auch tolle Erlebnisse vor, was waren das jetzt, zwölf Jahre, warst du auch mit bei, da haben wir einem Kind einen riesengroßen Teddybären, Teddybären geschenkt, mhm. so und jetzt vor, bei eurer Aktion mit Lidl, war dann dieses Kind, ja, ist zwei Jahre her, ja, 14 mhm. Jahre später, ja. zupfte mir am Ärmel und hat sich noch bei mir bedankt für den Teddybär, das ja. in dem Moment gar nicht Klick gemacht bei mir, und das Kind mich dann daran erinnert hat, hör mal, vor zwölf Jahren wart ihr da, habt mir den Teddybären geschenkt. Mhm. Den habe ich immer noch. Den habe ich immer noch, ja. ja. Und das sind Erlebnisse. Ja. Dann macht man dieses Ganze einfach nur gerne. Ja, ich kenne auch so Erlebnisse, ja. Mhm. Wo es einem wirklich die Tränen in die Augen treibt. Vor Glück auch, ne? weil man sieht, wie die Kinder dann das auch schätzen. Ne? Und ja. nicht einfach als selbstverständlich ansehen. Und einfach durch so eine Geste, den habe ich immer noch, ja, ähm, zeigen, wie dankbar sie sind. Genau. Weil dieses Wort Danke, das ist Schall und Rauch. Ja. Ne? Aber diese Geste, das ist das, was uns vorantreibt, denke ich, dich genauso wie ja, mich auch. Ja, richtig, absolut. Genau. Ja. Ja. Ja. Und davon habe ich hier, da gibt es eine schöne ähm, Geschichte, so eine ganz kleine, ähm, unser allererstes Familienfest, ähm, da kam ein Kind, war damals, ich muss jetzt überlegen, ähm, neun und äh, sagte, mein Gott, kam auf mich zugelaufen und sagte, mein Gott, hab ich dich lange nicht gesehen. Das sind so Momente, wo ich sage, krieg ich Gänsehaut. Ne? Also, das ist so für mich Dankbarkeit. Ja? ja? ja. Und nicht Danke. Richtig. Ne? Genau so. so ist es. Ja. Das sind auch Erinnerungen, die kleben bleiben. Ja, und ja. die nein. kriegst du auch nicht aus dem Kopf ja. raus. Ja. Nein, nein. Und da denke ich mal, hast du auch jede Menge von. Leider, ja, <lacht> leider. Ja, ist so. Armut in Deutschland. Nein, ich meine von diesen schönen Momenten. Ja. Ne, wo die Kinder strahlen und, und sagen mit den Augen danke. Richtig, ne. genau. Ja, also Wilfried, wir kennen uns ja schon so lange und haben mhm. uns in einem Forum kennengelernt, soweit ich mich erinnere. Richtig. Wie ja, hieß das noch? Forum hieß Armutskinderdeutschland.de. Ah ja. Richtig, genau. Ja, Was ich stimmt. dann auch sieben Jahre lang mehr oder weniger so mit euch zusammen betrieben habe, mhm. dann leider aus beruflichen Gründen aufgeben musste, weil das mhm. doch sehr sehr sehr viel Arbeit ist ja das und ist klar. auch sehr intensiv. Mhm. Ja und wie das so ist, das spricht sich dann rum, Freunde, Bekannte, äh, dann sitzt man abends im Lokal und alle sind so dran, Mensch, jetzt gar nichts mehr zu machen, kann man nicht hier was machen oder oder oder. Ja. Naja, es ist ja auch nicht Dein wirklicher Wille gewesen, gar nichts mehr zu machen. Du wolltest ja helfen. Na? Du Aus. konntest nur diese intensive Arbeit in dem Forum nicht mehr schaffen, na? weil du eben beruflich äh, eingespannt warst. Aber äh, so gar nichts mehr machen war ja auch nicht äh, Sinn. Und nee, Sven, war dann auch nicht ganz so das Ding. Ja. So und deswegen, genau. oder daraus ist dann halt mhm. die Seite entstanden. Dülkener helfen, Dülkener und Umfeld. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass dann Kinder, die zu Weihnachten nicht, wer weiß, was für ein großes Geschenk bekommen, mhm. dann einfach mal ausnahmsweise ein größeres Geschenk bekommen. Mhm. Ja, man hat dann auch gedacht, ist es ein kleiner Rahmen. Ja, mittlerweile, mhm. letzte Weihnachtsaktion waren 76 Kinder, ja. wo ihr dann dankenderweise auch mitgeholfen habt. Ja, also, ja, wir haben ein paar Geschenke dazu getan. Richtig. Ja. ja. Mhm. ja. So. Mhm. Und da kannst du jetzt helfen, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Richtig. Ne? Und äh, bist nicht mehr in diesen Zwängen eines Forums als Admin ne? oder Richtig, wo du jeden Tag sein musst, über ja. wie viele Stunden kontrollieren, ja. machen. Ja, genau. So, das Ganze mhm. ist dann ein bisschen ruhiger. Ein bisschen entspannter. Ja, richtig. Ne? Ja. Und die Hilfe kommt trotzdem da an, wo sie ankommen soll. Ne? Ja. ja. Mhm. Sehr schön, dass du noch weitermachst. Ja. Wenn man da einmal mit angefangen hat, ich glaube, da hört man nicht mehr auf. Weißt du, Wilfred, das ist genau wie bei uns. Ne? Wir hätten es ja nicht angefangen, wenn wir es nicht wollten. Ja. ja, So mal eben nebenbei kannst du sowas nicht machen. Entweder bist du mit dem Herzen dabei oder du lässt es direkt. Ja, absolut richtig. Ja, ja. genau so. Ne? Ja. ja, und da schlagen unsere beiden Herzen gleich. Ja, das ist gut so. Also ein paar Familien aus dem Forum, wo wir äh, damals uns damals kennengelernt haben und auch zusammen waren, sind jetzt mittlerweile ausgelernt, haben Gesellenprüfungen gemacht, haben zweite Ausbildung bereits beendet und verdienen Geld. Also ähm, äh, die ähm, Familie oben aus äh, Ostfriesland zum Beispiel, äh, die Tochter ist mittlerweile über 20, macht die zweite Ausbildung, also setzt eine zweite Ausbildung auf die erste drauf, damit sie ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann und auch ein bisschen mehr verdient natürlich. Die Kinder sind gut in der Schule und durch Nachhilfe und durch eben auch unsere Unterstützung läuft das da sehr gut. Also, Aber wie du schon sagst, durch eure Unterstützung hätte es diese Unterstützung nicht gegeben. Ja. ja, natürlich, ja. klar. Aber ähm, da gibt es die Familie aus Hamburg, ähm, die beiden Kinder auch ausgelernt, zweite Ausbildung gemacht, Gesellenbrief gemacht. Also ähm, so ein paar Familien haben wir gut äh, über die Runden gekriegt, ja. sozusagen, ja? die auch wirklich ähm, mit großem Willen und mit großem Einsatz ähm, die Armut überwunden haben. Ne? Und uns im Grunde so gut wie gar nicht mehr brauchen. Ne? Ja, trotzdem kann man immer noch sagen, Leute, kümmert euch, macht mit, helft, ja, Kinder ja, werden es euch irgendwann später danken. Ja, ich denke, ähm, wir haben ja 20 Familien in der Förderung und äh, ganz viele Familien, die so das ganze Jahr über von uns Lebensmittelgutscheine und sowas kriegen. Ja. Ne? Ja. Tolle Sache. Also, ja, wir versuchen da, ähm, nicht so mit der Gießkanne rumzugehen, aber trotzdem, wenn einer Hilfe braucht, ne? Das war dann, ja. Mhm. Ja, Wilfried, ich ähm, finde es toll, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast hier und äh, uns ein bisschen erzählt hast von den Anfängen. Ne? Ja. Und ich finde es auch äh, schön, dass wir beide verbandelt geblieben sind äh, mit unseren helfen und wir immer auf dich zählen können, wenn wir einen Transporter brauchen. Ja, ja. immer wieder gerne und netten Menschen hilft man sowieso immer gerne. Also, ja, ja, ja. <lacht> ja, ist doch so. Ja. ja. Okay. Schön, dass du da warst. Gerne, ähm, ich habe mich sehr gefreut. Gerne. Danke. Ja. Mhm. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das war das Interview mit Wilfried Dittmann und ähm, ja, Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss, bis ciao, ciao. bald.